Meine Kerle, willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute ein FAQ und dann ihr hattet eine Woche Zeit gehabt, mir Fragen zu stellen. Und ich mache wieder Double Time, weil ich ein fucking Rapper bin, oder? Ja, Leute, ihr hattet Zeit gehabt, mir eine Woche Fragen immer auf meinem alten Kanal im zu stellen. Und das habt ihr gemacht und es kamen schon richtig viele Fragen rein. Und deswegen sagen wir, let's go. Die erste Frage kommt von Kevin die Katze, oder schreibt... Darf du Kevin spielen? Komm, Ist ist mir schlängst tot. Wirst du mal ein Fantreffen machen? Äh, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, mit 700 Abonnenten fucking Fantreffen zu machen. Aber wenn ich mal größer bin, gerne, kein Problem. Kommt nach Ulm in die Boote, gehen wir mit Alatrix äh, mit direkt ein direktes <lacht> Fantreffen Übrigens, er kommt echt aus Ulm, also. Ich bin sogar mal gesehen. Erzähl uns mal eine witzige oder komische YouTube-Geschichte. Eine funny story war mal, dass äh, Plesso, falls du siehst, moin, was geht dass wir mal, obwohl wir uns nicht kannten, also wir kannten das erst im Nachhinein, oder? Nein, doch, ich kannte ihn, aber ich habe ihn in der Runde nicht gesehen und dann Wir haben Minecraft gespielt, beide jeweils im balgommel in diesem, diesem Zombie-Modus. Er hat aufgenommen und ich habe aufgenommen. Dieselbe Runde, ohne dass wir es wussten, ne? Und wir haben auch nicht geredet, also wir waren, wir waren beide random in derselben Runde. Beide jeweils hatten random in derselben Zeit aufgenommen. Beide haben, waren random im, in demselben Augenblick online. Und dann, dann beide random, ohne was zu wissen, ohne bemerken, dass wir gerade beide im Chat sind, die Runden aufgenommen. Und im Nachhinein erst bemerkt gegenseitig, dass ich in seinem Video war und er in meinem Video war. Das war echt funny. Ich glaube, ihr wisst, glaub, bis heute auch wenn nicht, lösche ich. richtig ich da etwa da die Insta-Time? Nein, ich bin nicht zu. Wir haben keine Insta-Time. Wollt ihr ein Insta-Time? Why not? Wir können es gerne machen. Äh, folgt mir auf Insta und schreibt, wenn ihr insta, insta, insta haben wollt, dann nehme ich die Fragen von da rein. Aber schreibt doch Fragen! Und nicht sowas wie, äh, darfst du Kevin spielen? Komm, oder kek oder sonst was? Ich hasse euch dafür, Alter. Meet and greet mit Lucy Cat. Dein Ernst? Eigentlich, echt nice. Also, Lucy Cat, schreibt mich an. Aber wir machen keine Videos, ich bin nämlich nicht erwachsen. Ich glaube, ich könnte in der Kamera sein. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ähm, ich bin tatsächlich auf meinen Namen ziemlich random gekommen. Und zwar kennt Spinxo. Spinxo? Halb ja. Da kann man random Namen generieren und ich habe einfach mal mit D eingetippt. Und dann kann man nach 10.000 Mal äh, generieren der Name Donix raus. Habe ich auch so benannt, meinen Kanal, war aber dann doch ziemlich lange. Und dann habe ich einfach den Kanal einfach in Donny umbenannt. Und dann so heißt er jetzt seit fast vier Jahren. Krass. Nee. Seit ja, circa drei Jahren. Was sind deine Zukunftspläne bei YouTube? Ich habe eigentlich gar keine Pläne für Zukunft. Ich lass mich einfach treiben. Nee, aber keine Ahnung. Ich, ich, ich möchte natürlich, dass wir ein K bis, bis Weihnachten schaffen. Das wird nämlich cool. Und ich habe so extra ein kleines kleine Werbungsintro gemacht. Ja. Kommt aber nicht jetzt, weil wir haben jetzt ein fucking halloween Und Das ist cool. Machst du mal mehr Community-Projekte und wann kommt der Podcast? Äh, tatsächlich mache ich wirklich im nächsten Podcast mit Anna Crank oder jemand anderem, I don't know. Auf jeden Fall wird, Talk, wird dieser Podcast einfach darüber gehen, ein bisschen quatschen, vielleicht ein paar Leute reinholen, also aus der Community oder so. Bisschen über meinen Kanal quatschen oder über Sachen, die wir erlebt haben oder Sachen, die von vorstehen. Und committee Projekte gibt es auch bald. Wir machen nämlich demnächst viele, viele, viele Minecraft-Projekte. Unter anderem Minecraft-Mod-Mix, wo ihr, genau du da, du, kannst dann auch mit ein wenig Glück einen Slot gewinnen. Und mit dem Slot kannst du dann, also auch, auch verschenken, ja. Aber mit dem Slot kannst du dann mit im Projekt dabei sein. Irgendwas mit Reaction-Kanal... Kannst du mal eine PowerPoint-Präsentation machen, damit ich es verstehen kann? Soll ich jetzt wirklich eine fucking PowerPoint-Präsentation machen? Hallo, willkommen zu einer PowerPoint-Präsentation. Heute geht es über den YouTuber richtiger Jan. Er macht Reaction-Videos und Stream-Highlights. Es ist ein Zweitkanal von Donny. Der Kanal ist sehr aktiv und cool. Abonniert diesen Kanal. Danke fürs Zusehen. Bei Fragen oder Tipps gerne melden. <lacht> Scheiße, Alter. Ich mach sowas nie wieder, Alter. Was ist dein größtes Reiseziel? Mein größtes Reiseziel ist eigentlich schon so Amerika, England. Ich habe keine Ahnung, warum... Ich will unbedingt mal dahin reisen. Und Japan wäre ich echt schon Wo hast du schneiden gelernt? Ich habe mein Schneiden bei myself gelernt. Und so habe ich früher wie jeder normale Mensch nichts so, hoch, also uncut. damit mit Movie Maker ein Intro gemacht, mit Blender von dem fucking Template. Also Intro, Video, Outro. Und fertig. Und dann habe ich mit, ich glaube mit Camtasia, mit Camtasia 8, begonnen meine Bücher zu schneiden. Also da war es einfach nur Intro... Video, Outro und Musik drunter. Und dann kam mit, mit ich glaube, mit äh, Camtasia 9 lang und ganzen Effekte rein. Ich habe dort auch okay, Effekte hab ich davor gemacht, aber ich habe da ab und zu so immer Effekte reingebaut. Und dann habe ich Camtasia 9 gehabt, dann Szene Und dann kurz hatte ich, äh, Vegas und jetzt Premiere. Scheint jetzt mit Adobe Premiere Pro. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? Äh, keine Ahnung. 2014 begann mein Weg auf YouTube, Juli. Ich war in der vierten Klasse und. echt ein oha. Und, ähm, ich hab. Ich glaub, wir waren wir einem waren Ausflug und ich wollte mein Handy mitnehmen und dann um ein Video hochladen. Und, ja. War ganz cool. Und dann kam es, dass ich auf dem Laptop aufgenommen hab, das war mit dem hier. Dieser Laptop hier gehört meiner Oma und auf dem Laptop habe ich mein allererstes richtiges Video hochgeladen, also mit Gameplay, mit Kamera, alles drum und dran, mit Mike. Jetzt habe ich meine Oma in der Küche mit dem Laptop und mit einer bitrate die tausendmal schlimmer ist, als die ich hier jetzt habe. Aber damals war es kein Problem und damals war das mein Laptop to go. Dann bekam ich irgendwann mal einen eigenen Laptop. Der wurde dann nach ich glaub, zwei Jahren ausgetauscht und dann musste ich den Laptop abgeben, weil mein Stiefvater ihn gebraucht hat. Und meine Oma, diese Ehrenfrau, hat mir dann diesen PC geschenkt. Kuss geht mal dafür raus. Oma, wenn du siehst, wo du ähnlich weil du kein Deutsch kannst, danke für den PC. Ich liebe dich. Willst du mal was mit YouTuberinnen anfangen? <lacht> The fuck, alter. Also auch wenn der Cameron ein bisschen natürlich, natürlich trollig ist wäre aber eigentlich echt cool, wenn man eine Freundin hätte, die halt ein Hobby hatte wie ich. Das war's mit dem FLQ. Ich hoffe es euch gefallen. Wenn ja, lasst post da Bis zum nächsten Mal. Folgt mir auf Insta, falls wir da eine Insta-Time machen können. Wenn nicht, dann nicht. Äh, ich mache da aber meistens viele so Community-Abstimmungen, wie zum Beispiel jetzt... Ob... Ich habe hab jetzt vor ein paar Tagen einen Vlog auf meinem alten PC gefunden. Unveröffentlicht, ungeschnitten Clips davon. Und die meisten haben gesagt, okay, ich hochladen. Deswegen ehrlich mal die ist hoch, wenn ich schneide. Kommt mal in Discord vorbei, wir machen da viele Sachen. Auf Reaction-Streams etc. pp. Da. Und ja. Nicht vergessen, like gelassen lassen, kommentieren für den Algorithmus. Und, äh, keine Ahnung, schreibt Hashtag ein, bis Weihnachten. Wäre cool. Und schickt das Video euren Freunden, eurem Hund, eurem Hamster. Der Hamster wird sich freuen. Oder eurer Mutter, die wird's garantiert nicht freuen. Und ja, das war's. Jetzt kommt das Outro. Los.